Hallo, herzlich willkommen, Oliver Schirmer hier. Ja, heute in diesem Video möchte ich mit dir ähm, über die Gründe sprechen, warum ich Kalatu, die neue Blog-Plattform von Power Network, nutze. Und ähm, ein Grund ist die Einfachheit. Ja, also trotz vieler Extras, also der Blog hat quasi alles, was du brauchst, um erfolgreich Leads für dein MLM-Business, für dein Geschäft ähm, ja, zu generieren. Es hat alles, er hat alles, was du brauchst ja, damit Menschen von sich aus auf dich zukommen, um mit dir zusammenzuarbeiten. Und es ist mittlerweile so einfach, dass wenn du ein Textverarbeitungsprogramm bedienen kannst, wie zum Beispiel Word oder was auch immer und wenn du Facebook oder Google Plus oder so bedienen kannst, wenn du ja mit Social Media, wenn du da nicht auf Kriegsfuß stehst, dann kannst du ab sofort auch blocken. Das Einzige, was du wirklich tun musst, ist, ja um deinen Blog einfach ein bisschen zu verschönern ein paar Bilder hochladen oder dementsprechend den Header hochladen, je nachdem, welches Team du dann dort auch hast und das war's schon. Du kannst dich also voll und ganz darauf konzentrieren, Marketing zu betreiben und neue Interessenten für dein Business zu gewinnen. Ein zweiter wichtiger Punkt sind die Designmöglichkeiten. Vorher war es beim Blockbeast so, dass du ja ein Design hattest und äh, konntest zwar für dich das ganze anpassen auf verschiedene Banner und Header, äh, aber du konntest nicht aus verschiedenen Themes wählen. Jetzt ist es so, dass du aus fünf verschiedenen Themes äh, wählen kannst und äh, je nachdem was du äh, für ein Theme hast, äh, wenn du jetzt dich zum Beispiel auf meinem Blog umschaust, da siehst du, dass du als Header sogar Videos hinterlegen hast. Also es bleiben keine Wünsche offen. Du suchst dann einfach das Video raus, was du brauchst und ähm, kannst es dann dementsprechend einbinden. Du hast ähm, Call-to-Actions hinterlegt, ja ähm, die schon vorbereitet sind. Die sind zwar auf Englisch, ähm, sind aber trotzdem ja sehr, sehr gut. Du kannst aber auch sehr, sehr einfach... Ja, einen selbst erstellen oder eben einfach einen äh, hinzufügen und musst dann einfach das Ganze nicht immer ja, neu hochladen, sondern kannst die einfach in deine blogposts veröffentlichen. Und Triller, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, äh, was nützt dir die äh, schönste Webseite, wenn äh, sie nicht gefunden wird und deswegen ist auch ganz wichtig, dass du mit dem Kalate-Blog äh, auch gute Rankings bei Google erzielen kannst und auch erzielen wirst weil, und da kommen wir auch auf den nächsten Punkt zu sprechen, weil das Ganze eben auf WordPress-Basis läuft. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich aber auch die Frage, wenn das Ganze auf WordPress läuft, warum nutze ich dann nicht einfach ähm, ja die Blogging-Plattform von WordPress? Und da gibt es einfach, ja, meiner Meinung nach, ja, zwei Gründe. Ähm, zum einen ist es so, dass wenn du dir die, ähm, es gibt ja immer diese Policies, also wenn man so will, die Geschäftsbedingungen bei den einzelnen... Ähm, ähm, ja Plattformen wie, wie WordPress zum Beispiel eben eine ist und ähm, dort steht halt dann eben dann ganz klar drin, dass zum Beispiel solche Dinge wie Affiliate-Links oder ähm, das Bewerben von von uh, Network-Marketing von MLM ja einfach nicht gestattet ist und wenn sowas dann eben rauskommt, also wenn WordPress merkt, dass du ähm, gegen diese Policies quasi ja verstößt, dann kann es einfach sein, dass dein Blog von heute auf morgen gelöscht wird und wenn du jetzt äh, ich sag mal mehrere Artikel dort erstellt hast oder vielleicht ein Jahr lang Arbeit ähm, investiert hast, dann ist das eben ähm, ja, weg und das Ganze nützt dir eben nichts. Dann, da, da, da, Dadurch kommen wir dann eben jetzt einfach auch zum nächsten Punkt. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich gehe her und ähm, installiere mir einen Blog auf meinen eigenen Servern und hoste das Ganze selbst. Ähm, da ist es dann eben einfach so, da geht es dann schon wieder in den Bereich rein, dass du dich mit der Technik auskennen musst, du musst einen Hoster haben, du musst wissen, wie du das Ganze dann eben machst, du musst Plugins installieren und selbst wenn du diese technische Hürde geschafft hast, dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, vor dem ja man sich nicht richtig wehren kann. Ja, Wenn du zum Beispiel, wenn dein Blog durch Hacker angegriffen wird oder wenn irgendwelche Viren sich einschleichen, dann führt es eben einfach dazu, dass dein Blog nicht mehr läuft. Und das, wenn du dann darüber auch dein Geld verdienst, dann ist es natürlich sehr, sehr schlecht. Bei Kalado kann das eben alles nicht passieren, weil wie gesagt, du hast dort auch, du musst dich dort auch nicht, nicht ums Hosting kümmern. Du hast eigentlich mit dem ganzen technischen Schnickschnack überhaupt nichts zu tun, sondern kannst dich wirklich rein darauf konzentrieren, einmal festlegen, welches Design du willst, ein paar Bilder hochladen, mit denen du arbeiten möchtest und dann dementsprechend loslegen, Marketing betreiben, verkaufen und ähm, ja am besten das ganze so dass du eben oder dass Menschen eben auf dich zukommen und du nur noch mit vorqualifizierten äh, Menschen sprichst und da sind wir eben auch so beim letzten Punkt und das ist mir ein ganz ganz wichtiges Anliegen ähm, das eine ist ja immer die Technik aber auf der anderen Seite ist es geht's ja natürlich auch um Wissen es geht einfach darum ja äh, dass wenn du die Technik hast wenn du deinen Blog online hast dass du dann eben dich auch so vermarktest ja dass ähm, wenn, dass Menschen eben auch auf dich zukommen, ja, und dass du dementsprechend nur noch deine Zeit mit den Menschen verbringst, ja, die wirklich Interesse an dir und deiner Tätigkeit haben und dich auch nur auf die konzentrieren kannst. Und es ist eben heute einfach das Schöne, dass eben Menschen auf mich zukommen und mich ansprechen und ich dementsprechend, ähm, ja, viel mehr Zeit für die Dinge habt, die mir ja, wichtig sind. Sei es jetzt mit Freunden weggehen, Familie, was auch immer. Und damit das bei dir auch funktioniert, dazu ist es wichtig, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der dir da auch weiterhelfen kann. Und wenn du möchtest, dann helfe ich dir gern dabei. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir jetzt einen Einblick in meine Gründe für Kalato geben, die oder die meiner Meinung nach auch für Kalato sprechen. Ich wünsche dir jetzt maximalen Erfolg. Am Ende des Blogartikels findest du einen Link, wo du dich anmelden kannst. In diesem Sinne alles Gute, viel Spaß und ja maximalen Erfolg. Dein Oliver Scherma. Ciao, ciao.